Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video und wenn du jetzt dieses Video eingeschaltet hast, dann äh, fragst du dich wahrscheinlich, wie du am besten Online-Geld verdienen kannst und ich möchte dir in diesem Video meine Antwort darauf geben. Mein Name ist Oliver Schirmer, schön, dass du dieses Video eingeschaltet hast, lass uns gleich loslegen, keine Zeit verlieren. Du hast im Prinzip vier Möglichkeiten, wie du grundsätzlich Geld verdienen kannst, einmal als Arbeiter oder Angesteller, das heißt, du investierst deine Zeit und bekommst dafür ja einen Stundenlohn. Merkst aber auch schon, du bist natürlich immer äh, irgendwo in deiner Höhe des Einkommens begrenzt, weil, wie gesagt, dein Tag ja auch nur 24 Stunden hat. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit, ähm, du machst dich selbstständig, hier steckt es schon im Namen drin, ähm, du machst im Prinzip alles selbst und ständig. Ja? Auch hier tauschst du in gewissermaßen Zeit gegen Geld, der Vorteil ist hier einfach, dass du ja gewisse Arbeitsprozesse einfach ein Stück weit automatisieren kannst und ähm, ja deinen Stundenlohn sozusagen, deinen Stundensatz selbst ja ähm, festlegst. Somit kannst du natürlich mehr verdienen, aber auch hier merkst du schnell, dass du natürlich irgendwo ja eine gewisse Grenze kommst. Eine weitere Möglichkeit ist, du wirst oder du bist Unternehmer. Das heißt, du hast ein Unternehmen gegründet und stellst Menschen ein, die für dich quasi arbeiten. Du strukturierst das Unternehmen so, dass es ähm, ja, maximal gut läuft ja, und du dich immer mehr aus dem Unternehmen rausziehen kannst und ähm, hast somit, ich sage mal, ein Stück weit ja, ein gewisses passives Einkommen, weil, wie gesagt, andere Menschen für dich arbeiten. Ähm, bei der Sache ist es aber einfach so, dass du oft große Investitionen zu Beginn hast ja, und natürlich eine gewisse Portion Risikobereitschaft mitbringen musst. Dann gibt es noch den Investor, ja, der investiert in Aktien, Immobilien, andere Unternehmen oder andere Assets. Ja. Äh, der Nachteil der Sache ist, ähm, ja, dass es im Prinzip die wenigsten Menschen, ähm, ja, die genügend Mittel äh, zur Verfügung haben, ja, um in dem Bereich aktiv werden zu können. Ansonsten ist es natürlich ja, eine tolle Sache, ja, im Prinzip Geld investieren, ja, um dann ähm, ja, aus dem Investment eine maximale Rendite zu äh, rauszubekommen. Also das sind so diese vier Punkte, die oder diese vier ja, Überkategorien, die es äh, im Prinzip so gibt, wo du dich äh, jetzt für dich äh, wiederfinden kannst und du musst halt einfach für dich entscheiden, welchen Weg du gehst und da du jetzt dieses Video eingeschaltet hast ähm, und online dein Geld verdienen möchtest, ähm, hast du den Vorteil, dass wenn du es richtig machst, kannst du im Prinzip die Vorteile des Unternehmers haben, ja, ähm, ohne die Investitionen tätigen zu müssen, weil du hast äh, im Prinzip im Internet ja die Möglichkeit oder wenn du online dein Geld verdienst die Möglichkeit ja viele Dinge maximal zu automatisieren, ja, so dass du ich sag mal mit wenig Zeitaufwand ähm, Einkommen generieren kannst, wenn du es auf die richtige Art und Weise tust. Ja, ähm, du benötigst dafür ähm, und das ist so meine Empfehlung an der Stelle, ja. Ähm, die beste Kombination ist einfach, wenn du Network Marketing und Affiliate Marketing miteinander kombinierst. Beide, ähm, bei beiden, ja, bei beiden Möglichkeiten, ja, hast du den Vorteil, dass du ja passives Einkommen aufbauen kannst und dass du maximal äh, das Ganze automatisieren kannst, weil du ja im Prinzip äh, einen Hebel nutzt. Ja, beim Network Marketing ja, hast du die Möglichkeit, weitere Vertriebspartner äh, zu rekrutieren, diese auszubilden. Und wenn du die Arbeit einmal gemacht hast, dann können diese von alleine produzieren bzw. können auch wiederum ihre eigenen Teams aufbauen. Diese funktionieren dann ohne dein Zutun. Das heißt, du wirst an den Umsätzen deiner Partner beteiligt und bekommst dann dementsprechend Geld, auch wenn du jetzt nicht mehr aktiv ähm, arbeitest. Das heißt, du investierst zu Beginn, Zeit ja, und am besten auch Geld und ähm, ja, hast dann aber dadurch ja später mehr Zeit. Ja, und ähm, ein höheres Einkommen. Beim Affiliate Marketing ist es äh, ähnlich. Du musst keine eigenen Produkte dementsprechend erstellen, sondern greifst schon auf bestehende Produkte zurück, die funktionieren und kannst ähm, ja, dementsprechend ähm, ja, diese Produkte an andere weiterempfehlen und dadurch ähm, ja, Provisionen verdienen. Und wenn du das Ganze online machst und richtig aufbaust, kannst du das hier ja, ähm, ja, automatisieren. Und die Kombination aus beidem ja, ist aus meiner Sicht nicht, ähm, der Königsweg, weil ähm, nicht jeder wird in dein Network Marketing einsteigen wollen, aber ähm, hat Interesse zum Beispiel am Thema Geld verdienen. Und wenn du jetzt Produkte und Dienstleistungen anbieten kannst, die ähm, weiterführende Informationen zu den Themen zum Beispiel äh, bietet, ja. Ähm, dann kannst du auch an den Menschen Geld verdienen, die jetzt Nein zu deinem Network Marketing Business sagen. Aber das jetzt äh, zu erklären, ähm, das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Geh dazu einfach mal auf meine Seite www.oliverschirma.de. Gib einfach mal in die Suchfunktion Affiliate Marketing ein. Und dort habe ich dann dementsprechend auch Beispiele für dich, ähm, warum die Kombination Network Marketing Affiliate Marketing aus meiner Sicht die beste ist. Dann brauchst du natürlich eine Software, um dein Business online zu bringen und auch zu vermarkten. Ja, zu Beginn solltest du, weil es gibt etliche Tools, ja, meine Empfehlung ist hier ähm, bilder warum, findest du auch auf meiner äh, Webseite, geh einfach auf oliverschirma.de und dann kannst du hier im Prinzip unter Tools und Empfehlungen, MLM Software ähm, nachlesen, wie ich BuilderAll einsetze, um genau mein Network Marketing Business aufzubauen in Kombination mit Affiliate Marketing und ähm, ja, und du siehst genau, warum äh, Bilderall ähm, ja, die, mein, meine ähm, Nummer 1 Wahl dementsprechend ist, ja. Dann brauchst du ein funktionierendes Kunden- und Partnergewinnungssystem, ja, du brauchst also ein, ein Sales Funnel, ein System, welcher äh, funktioniert. Wir haben, beziehungsweise ich habe das für meine Partner äh, bereits vorbereitet, steht exklusiv meinen Partnern zur Verfügung, man kann das dann im Prinzip ganz einfach nach einer einfachen Anleitungen ähm, ja, importieren, einrichten und loslegen. Ja? Und dann hast du im Prinzip sofort ein schlüsselfertiges Geschäft. Ähm, und dann kommt aber noch eine Komponente dazu und da wird es im Prinzip schon schwieriger. Nämlich du brauchst die richtigen Skills, weil jetzt haben wir nur über den Werkzeugkoffer gesprochen. Ja? Und jetzt brauchst du aber noch die richtigen Fähigkeiten, ja, und dazu musst du dich persönlich weiterentwickeln, ja. Du brauchst, du musst Lernbereitschaft mitbringen und ähm, du musst auch eine Bereitschaft zur Veränderung haben, Bereitschaft zuzuhören, ja. Und du musst bereit sein, das umzusetzen, was du, ähm, ja, gezeigt bekommst. Ähm, zum Beispiel ist es bei mir so, jeder meiner Partner, der äh, Punkt 1 und 2, ja, ähm, erfüllt, der bekommt im Prinzip Zugang zu einem separaten Bereich und diesen Bereich zeige ich im Prinzip alles, was du wissen musst, um ja, online ähm, ja, das Ganze aufzubauen. Ja? Und jetzt ist es aber so, wenn du so wie ich ja, ähm, damals angestellt warst oder bist und jetzt in die Selbstständigkeit gehst, dann, wird es, dann wirst du auf viele Situationen stoßen, die dir fremd sind ähm, oder wo du vielleicht sogar einen gewissen Grad an Angst hast, diese umzusetzen. Aber diese wir haben immer so einen Spruch, wo, ähm, wo die Angst ist, ist der Weg. ja, Weil hier in dem Bereich ja ist natürlich dann das Entwicklungspotenzial am größten. Und ähm, da musst du einfach halt für dich auch die Bereitschaft mitbringen, gerade dann auch zu handeln, wenn du... Äh, ja, vielleicht jetzt ein Stück weit Angst sogar hast, ja, oder wenn äh, du Dinge tust, die dir jetzt halt halt dementsprechend neu sind und das kann einen dann dementsprechend auch Angst machen, also diese Bereitschaft musst, musst du schon mitbringen, denn sonst ähm, kann Veränderung einfach nicht funktionieren, Veränderung bedeutet ja immer, ich mache was anderes als bisher und immer wenn wir was anderes machen, dann stehen wir da vor Herausforderungen, ja, und diese müssen wir dementsprechend meistern, also diese vier Bausteine, die musst du einfach bereit sein ähm, mitzubringen, ich sage mal Schritt 1, 2 und 3, das haben wir im Prinzip für dich schon vorbereitet. Also da geh einfach auf ähm, ja, die, die Seite hier, schau dir das nochmal in Ruhe an. Ähm, ich werde dir auch dann gleich nochmal zeigen, was du hier auf der Seite ähm, siehst ja, ähm, oder was du nochmal alles für dich dann auch nachlesen kannst. Und dann, ähm, ja, und dann kannst du dementsprechend äh, loslegen. Ja. Im Prinzip ist der Fahrplan relativ einfach. Ich habe es eben schon angesprochen. Du brauchst die richtige Einstellung, das richtige Mindset. Dann solltest du ähm, deine Zielgruppe äh, kennen. Du solltest wissen, wer ist dein idealer Kunde, wer ist dein idealer Geschäftspartner, welche Probleme kannst du lösen. Ähm, positioniere dich, entwickle eine Strategie. Dann würde ich dir empfehlen, erstellen eigenen Blog. Ja, ich, das ist nicht unbedingt notwendig, aber ich würde es dir trotzdem empfehlen, weil dein Blog ist so deine Marketing-Schaltzentrale und der ist, wenn du einen eigenen Blog betreibst, du kannst ähm, alles, was du heute tust, ja, so wie jetzt zum Beispiel diesen Content hier, ja, der kann über deinen Blog ähm, ja, gefunden werden, ja, in den Suchmaschinen und kann dir so wieder neue Besucher und ähm, ja dementsprechend Interessenten dann äh, generieren und bringen, ja. Dann, wenn möglich, erstellen Freebie. Das muss nicht unbedingt äh, immer ein E-Book e sein oder ein Videokurs. Das kann aber auch einfach nur deine Geschäftspressen sein ähm, etwas was andere Menschen interessiert und was ein Problem löst ja das ist ganz ganz wichtig dann solltest du dir eine Landingpage erstellen wo du äh, Interessenten generieren kannst erstellt passenden Content für deine Zielgruppe und dann geht es im Prinzip darum dass du für dich lernst Traffic zu generieren und das zeige ich dir wie gesagt alles dann in meinem separaten Bereich im ähm, separaten Mitgliederbereich und ähm, nutze E-Mail-Marketing, ja, e um dein Follow-up zu betreiben. Erstell dir eine Sales-Page, ja, wo du dein Angebot kommunizierst. Und dann kannst du, wenn du möchtest, weitere Produkte erstellen und diese vermarkten. Und dann geht es letzten Endes nur noch darum, diesen Sales-Funnel ja, für dich immer wieder zu optimieren und zu verfeinern. Wenn du jetzt auf www.oliverschirmer.de online-geld-verdienen gehst, dann findest du ähm, das was ich jetzt hier so grob ähm, ja, skizziert habe weil wie gesagt das ganze äh, in die tiefe zu besprechen das würde einfach den rahmen dieses Videos sprengen dann ähm, findest du hier ähm, zum einen die hauptprobleme die richtige einstellung die werkzeuge noch mal deinen eigenen blog die landing pages zur Leadgewinnung erklärt äh, was es mit einem autopiloten auf sich hat 16 methoden um neue besucher auf deine webseite zu bekommen und so weiter und so fort ähm, habe ich dir alle in diesem artikel aufbereitet ich verlinke natürlich dann auch zu weiterführenden informationen so dass du ja nach der äh, ja, nach dem Studium dieses Artikels, sage ich mal, ähm, ja im Prinzip äh, konkreten Fahrplan an der Hand hast und ähm, genau auch diese einzelnen Punkte hier ja nochmal ganz genau definiert und erklärt sind ähm, und dann dementsprechend weißt, wie du online Geld verdienen kannst. In diesem Sinne ähm, wünsche ich dir ja jetzt maximalen Erfolg beim Umsetzen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du das Video mit deinen ähm, ja, mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen das Ganze interessant sein kann. Und ähm, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du den Kanal abonnierst, der Sache hier einen Daumen hoch gibst. Und ich freue mich natürlich, wenn ich dir ja mit diesem Video weiterhelfen konnte. In diesem Sinne, alles, alles Gute, maximalen Erfolg, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.